Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge habe ich euch gezeigt, wie man hier zum Kraftwerk kommt. Denn wir müssen hier hin, um Misty zu bekämpfen. Und ähm, ja, das Video könnte so eine Art Hilfe sein, wie man ähm, weiterkommt, so gesehen für die, die stuck sind. Auf jeden Fall, wenn ihr mit Misty kämpfen wollt, müsst ihr erstmal zum Kraftwerk. Das habe ich euch in der letzten Folge gezeigt. So, und nun, nachdem wir herausgefunden haben, wo das Problem ist beim Kraftwerk. Gehen wir nun wieder zurück nach Azuria City. Müsst ihr einfach wieder zurücklangen. Ihr könnt auch zurückfliegen. Ich habe nur gerade mein Lugia nicht dabei. Dafür habe ich meinen Zerschneider-Pokémon reingetauscht. Vielleicht nicht die beste Idee gewesen, denn jetzt muss ich wieder alles zurücklatschen. Aber naja, passiert. Ist kein weiter Weg. Die Route ist ja nicht so lang. Zack, weg. Die Schneiderbaum aufmachen und dann sind wir schon wieder direkt hier. Und hier in der Arena, du musst dann hier in die Arena rein und dort befindet sich. Also ich muss ihn gerade suchen, aber er ist hier in der Arena. Ups, tut ja so leid mir. Du nicht verletzt. Du okay? Ich schwer beschäftigt. Nicht sei für Reden. Nicht gut, wenn ich gesehen werde. Oh nein, du mich schon rausgesehen. Ich großes Fehler gemacht. Ey, du, du vergessen, dass du mich gesehen, ja? Du nicht sehen, hören und wissen. Tschüss, Kleiner und tschüss. Ja, der war jetzt hier in der Arena, die musste ich kurz suchen. Und jetzt, glaube ich, ist der entweder hier rechts im Haus oder oben am Kap, da wo Bill normalerweise ist. Okay, ist er nicht. Dann ist er, glaube ich, beim Kap oben. Da schaut kurz nach. Äh, ja, der ist auch halt hier. Hey Kleiner, ich sein von Team Rocket. Sein aus fremde Land, Trainer 1, ich sein. Geglaubt, wenn nix Energie mehr. Mach äh, viel Panik bei Leute. Geheim mein Auftrag sein, ich dir nichts verraten. Doch, wenn mich besiegen, ich sei lieb und dir verrate, Ereignis. Du Kind, kämpfen lass uns! Ja. So. Dann dann dann kämpfen wir Okay. Dachte, wer ganz hinten am Kopf, vielleicht geht er noch gleich hin. Oder so. Ja, der kann nichts. Level 30 Golbert. Kann nichts. <lacht> er kann wirklich nichts. Ich meine, was will er mir antun? Flügelschlag. Oh nein. Kratzer und dann ist er weg. <lacht> das war's. Cooler cooler Team Rocket Rüppel. Uff, nein, glaube nicht, ich kann. Stark, sehr du sein. Ich nix wäre Gegner für dich. Okay, verraten dir meine Geheimnis. Spule, gestorben von mir. Versteckt in Arena der Azurea City. Wasser sein, gute Versteck. In Mitte von Arena Wasser sein. Pup, du mich vergessen nicht. Besiege dir, wird sie Rocket tun. Werden kommen aus Joto, meine Freunde. Rächen Sie, werden tun. Was du sagen, Team Rocket, nichts mehr gibt? Kaputt gemacht, du sagen? Oh nein, ich tun, was jetzt machen. Ja, das geht da heulen. <lacht> ja, das so einfach kann es laufen. Also... Super easy. So jetzt gebe ich in die Arena rein Spule soll ja hier in der Mitte der Arena sein. Ich vermute mal hier. maybe. Ja, einfach hier Ich habe random einfach diesen Spot a gedrückt. Es ist hier vielleicht ist auch irgendwo in dem vier teils ja, Da habt ihr die Spule jetzt müssen wir wieder zurück zum Kraftwerk Da hole ich jetzt doch noch mal wieder mein Fenster raus zack ich sag ablegen lugia mitnehmen defenser damit ich schön zerschneider habe ja also es ist es null schwer es ist auch null stark ab diesem zeitpunkt wenn man in dieser stadt ist sollte man ihn eigentlich easy peasy killen können äh, besiegen können nicht killen das ist ein friedliches spiel hier ne? Alles klar so blam. Schon aufgemacht so jetzt seht ihr mir schön zu wie ich den ganzen weg rüber radel und ein paar Passantenstoße, wir müssen hier hoch. Okay, und nun gehen wir die Spule ab. Kann ich mit deiner und rechnen? Ich bin schon fertig, mein Freund, falls du es noch nicht bemerkt hast. Der Magnözu verbraucht viel Energie. Ohne den neuen Generator fährt er nicht. Ja, wir haben den. Der Direktor des Kraftwerks sitzt da vorne, seit jemand den Generator demolierte, ist er traurig und wütend zugleich. Ja, das wissen wir alles schon. Ich dachte, sie danke was Neues. Tun sie doch nicht. Oh, oh ja, das ist die fehlende Spule meiner geliebten Generators. Meines. Du hast sie gefunden? Oh, danke. Als Belohnung gebe ich dir diese TM. TM07 M07 enthält Blitzkanone. Eine sehr starke Attacke. Sie ist nicht sehr präzise, aber du kannst jemanden damit ordentlich schmoren. Und das ist eine sehr gute Attacke, die mir sehr gut gefällt. So, und jetzt, wo der Magnet so vieler funktioniert, sollte man eigentlich auf Mysti wieder antreffen können. Ich weiß nicht, ob die direkt schon in der Arena ist oder ob man erstmal zurück zum Cup muss. Das werden wir jetzt zusammen herausfinden. Aber wir werden jetzt noch gegen Mysti kämpfen ist das nicht cool, so Fahrrad ausholen, was man ebenso aus der Tasche ziehen kann, wie jeder weiß. Ganz normale Logik, das ist kein Scheiß. Wir gehen hier lang und machen das hier auf. Rhythmus kaputt, ich hab vorgespult. yay. So in der Arena ist, glaube ich, nicht oder ist sie direkt in der Arena drin? Nope, ist sie nicht nope, nope. okay. Bam, bam, bam. Dann wird sie wahrscheinlich um beim Cup sein, also da die Ru Route über uns, Und dann nach rechts gehen, da wo halt Bills Haus ist. habe ich glaube schon mal gesagt, aber ich sag's auch gerne nochmal. So, schön Lugia dabei haben. Ich mag nämlich gerne wieder zurückfliegen, auch wenn der Weg nicht lang ist. Wald hier, Schuss Labyrinth hier. Oh, und da sind sie. Was war gerade passiert? So, so ein Herzsymbol. dann so, oh fuck, da ist ein Typ. Scheiße, das ist doch geheim. Niemand soll wissen, dass ich Quatsch äh, auf hab. Oh, warum musst du jetzt auftauchen und es stören? Weißt du, wie man Menschen wie dich nennt? Plage! Du hast richtig gehört! Plage! Oh. Die Orden, die du hast, sind das Arena-Orden aus, Kyoto. Wenn du 8 hast, musst du gut sein. Okay, komm in die Arena von Azuria City. Ich freue mich, gegen dich zu kämpfen. Ich bin Misty, die Arenaleiterin leiterin von Azuria City. Ja, sorry. Boah, Rosemarie, was willst du denn jetzt? Miss Rosemarie, wie sind die Dinger? Willst du kämpfen? Nein. So, und so einfach geht das. Ich weiß nicht, wie hier Leute äh, Probleme mit haben. Ist eigentlich super einfach. Habe ich auch als Kind damals rausgefunden, also, ja. So, ähm, ab in die Arena. Let's go. Ich bin ready, let's go. Wir kämpfen jetzt gegen... Misty, weil sie sind ja Trainer überall, okay? Hey, du Champion, nach Nachdem Misty weg war, bin ich auch los, um Spaß zu haben. <lacht> ja, es ist eigentlich offensichtlich. Misty hat Wasser-Pokémon. Pflanze oder Elektro wäre das Beste. Wir haben ein sehr, sehr starkes Elektro-Pokémon, aber da ich gerne die anderen Pokémon noch leveln möchte, vor allem Lugia, tue ich mal ein bisschen Lugia nach vorne. Ah, wenn ich es brauche, werde ich dann wieder auf Amphora switchen. Erster, fang mich doch! Ja, du mit deinem Gorilla. Kann er sowieso nicht schwimmen. Bock dann. Ein Seepa. Level 32 sehr enttäuschend du hast ein Sepa nicht entwickelt wow ich glaube Lugia war doch keine allzu gute Idee oh Lugia killt das jemanden denn cool das darf nicht wahr sein oh doch Misty ist in den letzten Jahren immer besser geworden sei auf der Hut sonst wirst du platt gemacht Ich hoffe meine elegante Art zu schwimmen zermürbt dich nicht Ich hoffe ich zermürb dich nicht Oh Shots fire Okay das Sprite Weil wir noch nicht gesehen haben Luftstoß One Hit Und noch ein Gold King Gegen Das setzen wir mal, mal fliegen ein Warum noch zweimal und das war's Oh du hast mich ohne viel Aufhebens erledigt Aufhebens? Okay Habe ich falsch vorgelesen? Nee oder? Freue dich nicht so sehr über deinen Sieg. Messi wird dich fertig machen, wenn du selbst Gefallen unterlegen wirst. Niemand wird mich besiegen können. Es tut mir leid, dass ich so lange weg war. Lass uns anfangen. Warum müsste du an, als wärst du Misty? warum? Nah, Enteron. Kleiner Rant über Enteron. Ich dachte immer, es wäre... Wasserpsycho, weil Anton ist Wasserpsyche und dann ist Anton nur Wasser. Was soll der Scheiß? Das Ding sieht mehr Psycho aus als Anton. Ich hasse es bis heute. Genauso wie Lugia ist nicht Wasser, aber das wisst ihr ja alle. Ja, komm, sei leise. Bye, bye. Ich gebe auf, das gewonnen. Ich werde in Ruhe vor mich hinschwimmen. Ja, ich hoffe, das tust du. Misty ist in den letzten Jahren immer besser geworden. Ah, das habe ich schon. Mit den hab geredet, okay. Gut, dann let's go! Ich habe dich erwartet, du Nervensäge. Du hast zwar viele Orden von Jutu, aber unterschätze mich lieber nicht. Meine Wasserpumpen sind hart. Oh shit! Uh, das Sprite. Also ihr. Level 42 ist impressive. Aber Luftschuss ist viel mehr Impressive. <lacht> okay, das macht ziemlich gut Damage. Surfer? Oh oh, oh oh, oh oh, Okay, passt. Macht gar nichts eigentlich. Ich weiß nicht, wieso ich dachte, das macht jetzt viel mehr Damage. Äh, ja, kommt jetzt nochmal fliegen, Einer Spiel mal ein bisschen vor, weil fliegen dauert so lang. Lapras? Oh, Lapras kann gefährlich werden. Oh, schöner Sprite. Lapras hat echt viele Farben irgendwie. Na okay, nur wirkt nur so, glaube ich. Ah, ne, wirkt nur so. Wirkt nur so, hat es aber nicht. Hat nur sehr viel Shading, dumm. Das sieht aber sehr gut aus. Volltreffer? Oh, Blizzard. Blizzard ist eine böse Attacke. Ja, dachte ich mir. Blizzard ist eine sehr böse Attacke. Shit! Okay, dann Amphi! Du musst aber einstecken können, denn ich werde ganz kurz Lugia beleben. So, Blizzard, ja, easy, jetzt haben wir eigentlich schon gewonnen. Morlord. Das Problem ist bei Morlord, Morlord ist Bodenwasser, das heißt Elektro macht keine Wirkung. Ich wollte es nur zeigen. Das hat heißt, das Problem. Das einzige was effektiv ist, ist, ist Pflanze. Und ich wollte in diesem Playthrough keine pflanzen pokémon haben. Ja, da habe ich die. Da habe ich das Leid. Da habe ich eben nicht. Wie nee, immer. Äh, Erdbeben könnte sehr gefährlich werden. Äh, ich glaube ich nicht, ich überlebe. Ich glaube, ich sterbe. Was? Ich habe sie überlebt. Okay, nice. Aber ich werde switchen. Ähm, das ist mir zu riesig hofft. Melly. Ich würde sagen, Melly. Ah, ich war... Ma oh, macht er so viel Damage oder war das gerade nur weil Melly doch... Äh, erschöpft. Warfeuer. Ich halte mal ganz kurz, okay, geht, geht, es geht. Biss hat einen Volltreffer, es regnet, okay, ist ausgewichen, es regnet immer noch. Surfer, ist mir egal, du bist tot. Starmie, ich bin nicht level up, geil. Okay, Starmie ist natürlich das signischer Pokémon von Misty, zumindest in den Spielen. Im Anime wäre es vielleicht, weiß nicht, Anton oder Togepi. Und sie ja auch eigentlich ein Stände hat. Äh, ja, auf jeden Fall in den Spielen ist es pokémon immer ein Stami, was bekannt dafür ist, sehr stark zu sein. Ich meine, Stami ist auch ein sehr gutes Pokémon. Actually, ist ein bisschen underrated, wie ich finde. Ich habe ich sehe kaum jemanden Stami benutzen, obwohl es sehr gut ist. Gut, ich selber benutze es auch nicht, aber ich würde es benutzen, wenn ich mal die Gelegenheit hätte. Auf jeden Fall. Name ist gut ja, Komm Surfer, stecke ich hoffentlich gut ein. und Du bist One Hit hoffentlich. Komm schon. Sehr effektiv. Bist du ein Level über mir? Ja, nice. Na, ja, das war Was war das? das war's. Du bist wirklich gut. Ich gebe zu, dass du sehr geschickt bist. Hier hast du den Quellon. Bla, bla bla bla bla bla bla Gibt es viele starke Trainer wie dich in Joto? Eines Tages werde ich mich aufmachen und gegen einige ausgebildete Trainer kämpfen. Macht das. Hat sie mir jetzt keine TM gegeben? Ich glaube, die machen das irgendwie gar nicht mehr. Fällt mir das jetzt auf. So, ich habe ja noch Blitzkanone. Als TM. Ich habe nämlich die Folge schneller fertig, als ich dachte. Äh, Gegner wird paralysiert. Wow, hat das irgendwie Attack Kraft oder so? Gegner wird paralysiert. Das heißt, dass ich die andere Attacke, die ich habe, wegmachen kann. Donnerbälle. Mache ich das? So Blitzkanone. Und jetzt gucke ich kurz nach, was genau Blitzkanone eigentlich kann, weil ich habe das kaum jemandem jemals gegeben, was ich so attacken, glaube ich, ja wir so. Okay. wir ja, dann paralysiert. Elektroschlag, eventuell Paralyse. Also, Blitzkanone ist basically Donnerschlag mit weniger AP, aber als bessere, viel bessere Attacke. Jo. Cool. Freut mich. Na, ja, ist nice. Okay. Ähm, was können wir noch machen? Unser nächstes Ziel wäre actually Lavandia. Wir können uns ja schon mal auf den Weg machen. Ich meine, was spricht dagegen? Wir müssen sowieso wieder als nächstes nach Lavandia. Mm, wir gehen den langen Weg. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück Richtung Kraftwerk. Heißt, ich brauche mal wieder mein äh, Knuffhänzer, aber ich tue diesmal ein anderes Pokémon ablegen. Ähm... Ja, wohl. Komm, leg einfach wieder Lugia. Ich dachte mir erstmal so, ich will eigentlich Lugia leveln, aber das kann ich ja auch noch nachher machen. Ich glaube, der Berg ist sowieso nicht so lange. Der Berg zu Lavagna. Ja. Der sollte zumindest nicht so lange sein. Sollte nicht. Ich weiß es nicht, nicht mehr. Verdammt, falscher Weg. Es geht hier rum. Ja, so, jetzt fahren wir halt den ganzen Weg wieder zurück. Ist aber auch kein Problem. So, und äh, ich würde mich gerne, ich würde gerne wissen, wie ihr so zu Misty steht. Und zum Beispiel auch, äh, ja, findet ihr sie schwer? Habt ihr lange gebraucht, das herauszufinden, wie man überhaupt Misty antreffen kann? Und all das. So, und hier müssen wir jetzt rein. Diesen Berg. Hab, von diesem Berg habe ich gesprochen. So, ich werde jetzt heilen, damit ich hier wieder gleich ankomme. Ach, warte, gleich, warte, Warte, warte, warte, warte. Ganz also, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich ja wieder meinen Pokémon rausholen. Yay! Oder auch nee, nicht, ich habe falsch gedacht. Denn wir brauchen hier in dieser Höhle Blitz. So, und deshalb habe ich nochmal Knöpfen rausgesucht. Und, äh, kann Knuffen schon, ein, äh, Blitz oder muss ich es äh, noch erlernen lassen? Kann schon, okay. Ein gleißender Blitz erhält das Gebiet. Oder was ist denn alles? Yeah. So. Oh, cool, hier ist ein Item, X-Treffer. Nehme ich nicht mit, mag ich die Items nicht. Die X-Items, du wisst das. Aber für die, die es interessiert, da gibt es eins. So, lange werden wir jetzt auch nicht mehr weitermachen. Ich möchte noch kurz ein bisschen in die Höhle rein. Warum habe ich Amphi vorne? Ich möchte nicht Amphi vorne haben. Ich möchte... Ovo vorne haben. Ovo zwei, warum nicht? Du, du, du, da, da, da. Schön spannend, die Musik hier. Wer weiß nicht, wo es lang geht. Oh, hier ist ein Item. Ein Eisen. Okay. Wenn man es braucht werde es wahrscheinlich gar keine Items einsammeln. Also Was kann das sein, dass es hier gar keine Trainer mehr gibt? Ist ein bisschen lazy. Aber sieht bisher so aus. Sieht bisher... Ist ein Item? Aus. Ist wirklich gar nichts. Ja, voll toten Totenstille hier. Wie so eine verlassene Ruine oder so. Ein Beleber! Nett! Nehme ich mit! Und noch Item. AP Plus? Jo, da habe ich gerade Platz dafür ab. Nehme ich es mit. So. Ganze Kleinsteins. Wenn ja alle mal ihre Schnauze halten. Okay, Geh, hier geht's nach oben. Dann müsste hier noch ein Item sein, richtig? Richtig? ja ein Topdrang! Sehr schön. Kann es sich hin wieder mal items vergessen oder verfehlen? Kann sein. Ist mir aber auch egal, actually. Hier könnte noch ein Item sein. Oh, Maschor. Level 14? How is that possible? Ja, ist noch ein X-Abwehr, war mir schon klar. Das war so suspekt aus. Term 47? Okay. Bin ich mal gespannt. M47 Das ist Stahlflügel Harte Flügel treffen den Gegner Oh, schöne Stahlattacke Gefällt mir, kann das jemand erlernen bei uns? Dachte ich mir Ja, dann Luger könnte es vielleicht erlernen Dann würde ich es Luger Na, wohl Luger aber auch schon <lacht> Blöd hm. Schade ich mag das eigentlich. Und ja, die Höhle ist super chillig. Cool, dann sind wir noch in dieser Folge durch diese Höhle durchgekommen. Und wir sind in Route 10 von Azuria City nach Lavandia. Und da machen wir dann ab nächster Folge weiter beim Lavandia-Turm.